Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon, Rettungsteam DX. Und ja, wie ihr hier seht, habe ich mein Inventar vorbereitet, 26 Items sind dabei. Ich habe umgestellt von Priorität, dass wir äh, nur noch auf Treppen jagen, keine Items. Und ja, ich bin bereit, Gekaboa, packen wir es an, morgen brechen wir auf. Wir sollten uns heute Nacht lieber ausruhen. Ja, morgen ist der große Tag, lass uns unser Bestes geben. Adi, ah, ja, ich bin Adi, ich bin Tragoso und los geht's. Ja, wir nehmen natürlich äh, Absol mit. Ist ja eigentlich klar. Ich sagte ja, ich will die Story mit Absol dann fertig machen. Ich fühle mich furchtbar. Ist das ein Traum? Aber warum fühle ich mich so schrecklich? Was geht hier vor sich? Sowas ist mir noch nie passiert. Na, wie gefällt dir mein Traumfresser? Fühlt sich mies an, hä? Wer hätte gedacht, dass du ursprünglich auch mal ein Mensch warst? Oh, Gänger als Mensch, confirmed. Uh! Das hatte ich nicht erwartet. Damit steht fest, dass du einen ziemlich miesen Charakter haben musst. Jetzt habe ich dich auf jeden Fall umwickelt. Ich werde mit meinem Traumfresser ein wahres Wesen enthüllen. Hä? <lacht> da kommt irgendwas. Was ist das für ein Licht? Und warum kommt es auf dich zu? Ding ist ein nie offiziell bestätigtes das Ding, das Gang eigentlich der, der Legende ist. Und das ist eigentlich nur durch diese Aussage hier ein bisschen so... und weil Xato gesagt hat, ein Geheimnis, sonst ist ein komisches Typ da noch und so. Aber ich glaube, offiziell wurde es nie bestätigt. Oder nicht, dass ich mitbekommen habe, auf jeden Fall. Der Schmerz. Er lässt nach.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 Wir suchten nah und fern doch vergeblich. Beinahe hätten wir schon aufgegeben. Sorry, musst du kurz niesen. Ach. Doch dann stießen wir auf einen Menschen. Ich will mal kurz den Taschenbuch holen. Dieser Mensch warst du, Adi. Äh, Augenblick mal. Ich, ein Held? So, ein Quatsch. Ich bin wirklich nichts Besonderes. Ja, das hast du bei unserer ersten Begegnung auch gesagt. Du sagst es, du seist nicht krank. Nicht stark. Nicht krank. Nicht stark. Doch wir suchten nicht nach körperlicher Stärke oder Macht. Wir suchten nach wahrem Mut. Nach wahrem Mut? Mut, denn den, den habe ich noch viel weniger. Ach, das hast du damals gesagt. Aber danach hast du noch etwas anderes gesagt. Um festzustellen, ob du würdig seist, unser Held zu werden, batest du uns, dich zunehmend auf die Probe zu stellen. Verdammt jetzt einmal. Und nur wenn du dich als würdig erweisen würdest, sollten wir dir die Wahrheit sagen.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 Wie es scheint, hat irgendjemand versucht, diesen Traum auszuspähen. Aber keine Angst. Wer immer es auch war, hat inzwischen wieder die Flucht ergriffen. Doch er hat ein Gefühl großer Trauer in diesem Traum zurückgelassen. Ich glaube, dieses Pokémon weinte, als es davon lief. Ah, aha, warte mal. Gengar ist zurückgekommen, hat es nochmal gemacht. Und jetzt hat er Gardevoir gesehen. Sein altes Pokémon. Ah, ich hab das nie gecheckt. Mann, war ich dumm. Es dämmert bereits. Der Morgen bricht an. Es wird Zeit zu gehen. Gehabt dich wohl. Mann, bin ich dumm. Ja, das macht doch voll Sinn. Am nächsten Morgen. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Heute geht's los. Komm, Adi, auf in unbekannte Höhen. Ich habe wirklich nicht dran gedacht, dass und ein Weib Weiblich ist. Ich wollte ein Weibchen sagen, aber das ist nicht ganz. Äh, ich hole ganz kurz mein Geld ab. Äh... Hallo, Snobilikat, ich will mein Geld haben. Ja, du kannst mein Geld wieder haben. Ciao. <lacht> ja. Mehr mache ich nicht. So, wir müssen. Der Himmelsdor. Wir gehen zum Himmelstor. Die Items sind ausgerüstet. Perfekt. Und los geht's. Ja, ich und Gekka aber müssten bei diesem Dungeon dabei sein. Und Absol will ich dabei haben. Ah gut, dass, ah, gut, dass ihr da seid. Was, was macht du denn da? Es ist fast bereit. Das Teleport-Juwel. Das Teleportjuwel? Auch ein bisschen schöner aus auf dem Gameboy tatsächlich. Alles auf dem Gameboy tatsächlich. Es ist vollbracht. Das ist das Teleportjuwel. Es wird euch in die Welt über den Wolken schicken. Hier, Adi, nimm es an dich. Das Team von Adi erhält das Teleportjuwel. Wir mussten große Mengen an Psychokraft sammeln, um dieses Juwel zu erschaffen. Die Psychokraft stammt von Simsal an mir und... Hä? Da war dieses Geister-Pokémon, das es mit dem Juwel geholfen hat. Aber jetzt ist es verschwunden. Wo mag es bloß stecken? Ein Geister-Pokémon? Wer das wohl sein mag? Es ist sicher nur etwas schüchtern. Zurück zum eigentlichen Thema. Ja, wir wissen genau, wer das war. Hallo, Gengar, du alter Sack. Ich frage euch ein letztes Mal. Diese Reise birgt erhebliche Gefahren. Wollt ihr denn noch gehen? Und ob... Wir müssen zu Requas und ihn bitten, den Meteoriten zu zerstören, oder? Ich bin bereit, alles zu riskieren, wenn hier da noch wieder Frieden einkehrt. Das ist mein einziger Wunsch. Ja, und wenn dieser Wunsch in Erfüllung geht, heißt es Abschied nehmen. Das waren gerade was Worte. Way, der beste Flashback. Ich kenne die Welt der Menschen zurück, Herr Stand Es ist soweit. Das wird mein letztes Abenteuer mit Gekka aus. Lass uns ein Bestes geben, Adi. Wir zählen auf euch, Kekapo und Adi. Piu. Aha. Okay. Aua, wo sind wir? Ui, oh, das ist ja cool, wir sind ja auf einer Wolke. Oh, wow, Adi, sieh dir das an. Alter. Ein riesiger Thomas Wolken. Wir müssen bis ganz nach oben. Rayquaza hält sich an der Spitze auf. Geben wir unser Bestes, Adi. Dieser Dungeon. Ja, wir können auch durch die Wolken durchbrechen. Okay, mit dem Wolken durchbrechen haben wir einen rechten guten Vorteil sogar. Ähm, ne, also dieser Dungeon. Ganz ehrlich. Dieser Dungeon ist krass. Und wenn ich es levelmäßig nicht schaffe, dann nutze ich die Tickets für Makuhita mal zuerst. Dann werde ich mich sicher auf Level 40 oder so pushen. Weil ihr seht mal, wie viel Damage die Viecher alle machen. Und das ist normal auf diesem Dungeon. Das sind dann einfach mal die Viecher, die so viel Damage machen. Und Deswegen, ich kann gelevelt sein, wie ich will. Ich krieg sie relativ stabil weg, muss ich einfach mal sagen. Items gibt es auch nicht allzu viele übrigens, wie ihr seht. Ich krieg die Gegner recht gut weg. Und dennoch. Ich hole jetzt trotzdem noch die Items da unten. Und trotzdem, ich habe zwei gute Hits geladen. Ich und Gekkabo und da stand trotzdem noch. Ja, ja, nein, wir gehen. wir gehen. Ach komm, mach den fertig. Ich werde hier die EP brauchen können, die ich, die ich kriegen kann. Ich soll vielleicht nicht in den Wolken laufen. Wunderschön mache ich das, nicht wahr? Ich Weiß nicht, brauche ich, ich muss Geld sammeln, wenn ich verrecke. Wenn ich auf Ebene 25 bin und richtig hart am Verlieren bin, dann kann ich sogar zurückgehen. Einfach mal so nebenbei. Also, wenn ich merke, es geht gar nicht, dann gehe ich raus. Aber ich habe mein Flie- mein Flieh, Fluchtorb, welches von beiden ist es? gibt eben beides. Eines ist für die Init und eines ist fürs Rauskommen. Flieh ist fürs Rauskommen. Weil das Problem ist, diese Ebene ist ja das eine, aber ab Ebene 25, wenn ich die Zwischenebene hatte, dann geht es richtig los. Und ja, ich denke trotzdem mit Level 37 und 34 äh, bin ich recht gut dran. Und theoretisch können sich, glaube ich, Pokémon hier anschließen. Es wird einfach niemand machen. Ich glaube, sie könnten. Ah ja, Fluch, Jetzt will noch. Fuck. Ich bin gerade bei Zwirrklob, weil ich habe mir jetzt letztens erst gerade einen Zvirklo gezüchtet. Für ein pizarro team in Schwertschild. Weil ich wollte unbedingt Mauzinger spielen und Mautzinger ist halt einfach langsam, also baue ich halt ein Pizarro-Raum-Team. Und da bin ich jetzt noch Schlaraffel am machen gerade. Aber oh ja, es kommt. Ja, ich will weg, schnell weg. Aber ja, auf jeden Fall, von daher habe ich das gerade im Kopf. Ja, das tut echt weh. Nein, du... Ich habe momentan nur Mini-Belebersamen eingepackt. Weil ich die großen Belebersamen für den Endkampf behalten möchte. Ich habe keinen Wirbler mehr. Fuck. Cool, so geht's auch. Äh, ja. Der hat schwebe, der hat schwebe. Ich bin tot. Ja, seht ihr, was ich meine? Das ist ja ganz schön, dass der jetzt gestorben ist, aber wenn der nochmal seinen Falter Falterreigen macht, sind wir wieder Feierabend. Hier jetzt schon meine, meine ganzen Items wegen so Zeug. Ich muss kurz so gucken, wie viel Belebersamen ich jetzt noch habe. Gerade ich glaube, ich habe 8 eingepackt, wenn ich es richtig habe. 5 habe ich noch, 3 habe ich schon gebraucht. Jawohl, voilà. 8. Nice. Das nagt sich einmal überall durch, obwohl ich ihm gesagt habe, ich will keine Items snacken. Aber Ich glaube es ist so, wenn ich gerade im Raum bin, nimmt er die Items mit. Und er sucht einfach die Treppe. Nein. Fuck. Ey, Arschloch. Ich hab immer noch kein, äh, kein Wirblo. Ich muss glaube ich mal einen Top-E nehmen, noch schnell. Äpfel habe ich auf jeden Fall genug für meinen Magen. Ich lass absolut das ein bisschen machen jetzt gerade. Stell den Monsterraum da unten wieder. Mein Gott. Oh rein. Das ist eben die Frage, Monsterraum. Ich habe, glaube ich, nichts zum... Doch. Jetzt kann ich die halt so lange bombardieren. Außer schmeißt irgendwas, was äh, mich in den Gegner reinwirft. Dann wird es halt kritisch. Oder wenn ich jetzt einen Wirbler mache, beispielsweise. Ach du Scheiße, das war Glück. Nein, nein. Okay, die beiden sind gestorben, deswegen wusste ich doch, das reicht bis dahin. Ihr seht auf jeden Fall die Gefahr, die besteht, nur weil ich Ebene 10 bin von 30 oder so, also 34 insgesamt. Aber nur mal so. Deswegen ist dieses, dieses Dungeon so extrem schwer für mich meiner Meinung nach. Es ist gut, dass er schwer ist, ich meine das ist der Endboss. Da darf es ruhig schwierig sein. Also ich habe kein Problem damit, dass er schwierig ist. Ich habe ein Problem damit, dass er schwierig ist. Ich hoffe, man weiß, was er meint. Ich mag, dass er schwierig ist, aber er ist halt recht eine Herausforderung tatsächlich. Außer man ignoriert Monsterräume. Aber ich denke, wenn ich so Items habe wie Stopper Orbs und so, da. Äh, doch, die Stopper Orbs sind, glaube ich, die einzigen. Die einfach mal den ganzen Raum einfrieren, dann geht es voll klar. Man muss halt einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Das Problem ist auch Rayquaza fliegt. Das ist ja ein Flugdrache. Das heißt, er äh, Knochen. Äh, ah, der ist ein Dungeon aus von außen angeschaut. Anschauen gegangen, so wie es aussieht. Na dann. Uh, ja, eben Rayquaza fliegt. Und das heißt, Knochenrang kriege ich nicht rein. Und ja, wir sind ja in den Wolken, das heißt, es hagelt halt jetzt. Und natürlich, Hagel, weckt alle Pokémon auf. Ich esse mal einen Apfel. Was heißt das? Ach, eine Sprengfall anscheinend. Nein, geht darunter. Das Problem ist, jede Wand kostet mich halt einen Magen. Tja, Sicherheitshalber ja Monster, wollte ich jetzt machen. Jetzt ist es doch nicht, hoch. Nein, guck. Eigentlich soll... Ah, komm, komm, da raus. Ah klar, ich treffe nicht durch die Wand durch, aber er schon. Na gut. Dann verreck halt jetzt zu. So. Danke. So, und jetzt muss ich aufpassen. Drei Stück habe ich noch. Zwei Stück habe ich noch. Ja, ich habe es nur noch Wirbler gemacht, weil ich den draußen noch mitnehmen wollte. Ja, ich kenne Regen, ähm, Ich bin jetzt ganz ehrlich in der Situation, dass ich sagen kann: Wenn ich sterbe, dann egal wegen den Items. Einfach aus dem Grund raus, weil ich vom Level her dann ein bisschen mitgenommen habe. Dann würde ich aber trainieren gehen, und zwar richtig hart. Aber, bevor das passiert, würde ich wahrscheinlich mit dem flea rausgehen. Wenn ich merke, keine Belebers haben, ich bin fast tot, dann würde ich ein, Beleb äh, würde ich ein Team flea benutzen. Also kein Team-Beleber, Team beleber team flea Absolut Absol braucht AP. Braucht das nur auf oder? Ja, nur auf okay. Ah, dann brauche ich noch einen auf Feuersturm. Und auf Steinhagel. Weil Feuersturm... Äh, Fels gerade nicht Steinhagel. Feuersturm macht nichts viel, nix gegen Altaria, nichts viel. War wow, immer gut deutsch hier. Oh ja, und macht nichts und nicht viel wollte ich gleichzeitig sagen. Dann kann man halt nichts viel machen. Ciao. Leck mich. Nichts mit Reflektor hier. Okay, ich renne von Zwirglock weg, äh, Zwierlicht weg, um in zu rennen. Toll. Schlaforb haben wir mitgenommen. Das ist natürlich super für, das nächste, für den nächsten Monsterraum. Aber Schlaforb ist nicht ganz so gut, weil die wachen dann irgendwie nach zwei, drei Runden auf oder so. Und das kann halt beim Erstarorb nicht passieren. Ebene 16. Ich muss einen Abfläsen, das mache ich kurz im, im Gang. Und jetzt ab so los, ja. Okay. Nein, alter, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Dankeschön. Ich wollte da ganz schnell hin und den ausschalten. Nö, nix da, Kometenhieb. Hier weg. Fuck. steinwurf felsgrab ich, ich finde es das toll dass felsgrab die chance hat den gegner zu verlangsamen so, und jetzt sollte ich die treppe noch finden Autsch. dass er ganz böse auskommen soll können 18! Also wir kommen voran. Wie sieht's mit unseren Heil aus? Ah, Sandsturm. Zwei Belebersamen. Für sechs Samen, die keine Sau braucht. Ich weiß nicht, wieso die angefangen haben, Samen rauszugeben. Zwei Magen ist einfach doch nichts wert. Das sind zehn Schritte, die ich machen kann. Ja, bitte. Jetzt haben wir Zwerglock. Feuer macht weniger Schaden. Finde ich geil, der hat da Zwinger drauf. Wie eigentlich alle Bossmonster. Ach, ein Scherox. Na toll. Vierfach Schaden, durch Feuer zwar. Den ich jetzt nicht mal mehr brauche. Weil ich der Dritte bin dann. Ich finde, es so sieht das Ganze übrigens mega schön aus. Dieses Blau. Einfach mal so. Random. Ich finde, es sieht cool aus. Ich mag dieses Regenwetter hier drin. Es hat so eine bestimmte Stimmung drin. Das mag ich. Naja, da oben ist nix. Nee, nee, ich bin da weg. Bin gerade wirklich langsam überlegen, ob Pokémon sich überhaupt anschließen können. Ich glaube nicht. Ä da kann ich ja nichts machen, du verdammte Missgeburt. Brenn. Ja, was, was soll man da machen? Leck mich, du Arschgeige. So, und jetzt... Ah, Mann! Ja, komm her, Hauptsäule. Oh, ich hasse diese Wichsgeburten. Gib mir wenigstens Belebersamen, mein Fretze! Es gibt einen Teleport-Samen, äh, der bringt dich direkt zur Treppe. Das weiß ich. Ja, komm. Ich einfach. Gibt's hier Fallen? Jawohl. War ich voll reingelatscht, nämlich. Oh, und Gekobolz drauf, natürlich. Ja, sonst noch Fragen wegen diesem Scheiß, wegen diesem scheiß Video, geht auf, da ist die Treppe. Was ist da Omod? Oh also Ario aber Omot? -Oh ich wusste nicht mehr, dass es da Omod oh hat. Hallo. Kein Wirbel frei, na toll. Ja, komm doch her. Nein, nichts da auf dem brennst jetzt und stirbt. Was kommt von da hinten? Ah ja, dachte Na toll. Äh, ja, machst du das mal? Ich glaube nicht, dass die Treppe unten ist. Jawohl, da ist sie Treppe. Jetzt ist wirklich die Frage, oh, ich gucke nachher, wie viele Items ich habe noch, wie viel Believers haben. Weil wir müssen nur noch 9 Stockwerke machen, das ist mir klar, aber... Wenn das in diesem Niveau weitergeht, ist halt einfach fertig. Die andere Sache ist, ich kann es probieren und wenn ich nach 8 Ebene merke, jetzt gehen mir die Items aus, kann ich einen flea benutzen und gar nicht erst in den Bosskampf reintreten. Das wäre natürlich auch eine Option. Ah, ja, da ist zu weit weg. Ein Feld zu spät war das. Na, wie brennst du so? Ich will nichts sagen, aber ich habe wieder was vergessen übrigens. Ich habe ganz viele Genauigkeitstränke und so. Hab ich alle nicht genommen. Alle nicht genommen. Ja, und deswegen habe ich Snailbeeren mitgenommen. Sandsturm wusste ich nicht mehr, dass Sandsturm kommt, aber Hagel wusste ich. Hagel und Regen und Sonne waren mir bekannt. Und ja, Sandsturm fand ich ein bisschen doof. ehrlich gesagt. 16 Belebersamen habe ich. Ja, und die ganzen Tränke habe ich vergessen zu nehmen. Alles wieder. 16 Belebersamen. Ja, ich glaube, wir können das schaffen. Mit 16 Belebersamen. Doch, doch, das kriegen wir. Ja. Ich muss nur kurz den ganzen Schrott hier abladen, den niemand braucht. Außer dich. Ich habe noch zwei Teambeleber gehabt, zum Glück. Äh, nämlich nehme ich mit, falls wir nochmal in den. Äh. Monsterraum kommen. Ach, ich habe keinen Inventarplatz mehr. Na toll. Ach, äh, ja. Keine Ahnung. Achso, euch brauche ich natürlich alle. Haut mal ab hier. So, fertig, los geht's. Sehr gerade zeitlich. Wir gehen in die, nächsten, in die nächste Folge. Und in der nächsten Folge gehen wir dann in den Dungeon. Ja, das passt perfekt. Dann bedanke ich mich bei euch für's Zuschauen. Hoffe euch jetzt gefallen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Dann geht's in die Himmelsturmspitze. Und die wird recht lustig, das könnt ihr mir glauben. Schlimmer als bisher. Also mit 16 Belebern hoffe ich kommen wir durch, aber wir schauen mal. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Cheerio!